Für zielsichere Männer, die unwiderstehlich sind. Inspiriert von der spritzigen Power eines Energy-Drinks und unwiderstehlich würzigen Noten ist Bruno Banani absolute Mann der Schlüssel zur mühelosen Verführung. Der Duft eröffnet mit prickelnden Früchten und lebhaften Gewürzen, Grapefruit, Mandarine und schwarzer Pfeffer bringen den Mann in coole Stimmung. Ein frecher Mix aus Energy-Drink, Feigenblättern und Maiglöckchen strahlt im Herzen faszinierende Heiterkeit aus. In seiner Basisnote bedört der Duft mit unwiderstehlicher Sinnlichkeit, ein beruhigender Cocktail aus maskulinen Amberhölzern kombiniert mit ultraverführerischen Tonkarbonen und warmer Vanille. Sie erzeugen das lässige Selbstbewusstsein, das Frauen so fesselt. .V. Duftfamilie, aromatisch Konzept 3 Klang, maskulin, verführerisch, selbstbewusst Duftkomposition, Grapefruit, Energy Drink, Tonkarbone anders Freizeit Business